Was hinter dieser 25 Tonnen schweren Wand sich befindet. Warum das Ganze für die Versorgungssicherheit der Stadt Salzburg so wichtig ist und warum hier regelmäßig Revisionen stattfinden, das schauen wir uns heute an. Aber zuerst müssen wir dieses Tor aufgeben. Sie war ja auch schon immer offen, diese Tür. Was man nicht alles fürs Fernsehen tut, ne? Markus ist umringt von grauem Beton. Hier ist er mit Sebastian Schuller verabredet. Bei ihrem Date geht es heute richtig heiß her. Schuld daran ist die Location. Du bist jetzt hier im Heizkraftwerk Mitte. Das Heizkraftwerk Mitte ist das Herzstück unserer Strom- und Wärmeversorgung der Stadt Salzburg. Seit wann gibt es das Heizkraftwerk eigentlich? Das Heizkraftwerk Mitte, den Standard, gibt es seit 1955. Da haben wir gestartet mit der Fernwärme. Zuerst mit wenigen Kunden, mit einem ganz kurzen Netz mit 7,5 Kilometer Leitungen und mittlerweile versorgen wir 22.000 Kundinnen und Kunden mit einer Fernwärmenetzlänge von 230 km, die sich von Hallen bis durch die ganze Stadt streckt. Das ist eine ordentliche Länge. Sebastian führt Markus durch die Anlage. Im Inneren wird es dabei immer wärmer. Mittlerweile komme ich mir vor wie in einer finnischen Sauna. Es ist schon richtig warm da drinnen. Wie oft macht sie einen Aufguss? <lacht> also, find ich finde eine richtig gute Geschäftsidee. Aber unsere Hauptaufgabe ist eigentlich nicht, nicht aufgießen. Aber find ich finde eine gute Idee. Aber normalerweise sind wir dazu da, im Winter Strom und Fernwärme zu produzieren. Vor allem dann. Strom zu produzieren, wann die Wasserkraft wenig produzieren kann, wann der Regen in Österreich eben in den Bergen als Schnee liegen bleibt oder wann wenig Sonne scheint, wann wenig Wind geht. Dann sind vor allem wir hier da gefragt mit unserer Heizkraftwerke, dass wir den Strom produzieren für die, für die Versorgung der Stadt Salzburg. Und so quasi das Entscheidende da ist nur, wir haben einen Kraft-Wärme-Kopplungsprozess, heißt, wir produzieren nicht nur Strom, sondern nutzen diese Wärme noch einen Stromprozess. Auch noch als Abwärme und versorgen damit die Stadt mit Fernwärme. Damit kann die Energie bestmöglich genutzt und ein Top-Wirkungsgrad erreicht werden. Bitte nicht! Wir sind in Betrieb! An diesen Rädern darf wirklich nur das geschulte Fachpersonal vom GreenTech-Unternehmen Salzburger G drehen, denn jede Stellschraube muss im Heizkraftwerk richtig sitzen. Das ist in vielen Fällen gar nicht einfach, denn wenn die Anlage einmal zerlegt werden muss, fallen mehrere tausend Teile an. Das richtige Zusammensetzen kann da zum echten Problem werden. Das erfährt Markus aber erst etwas später. Wie lange habt ihr eigentlich an diesem Kraftwerk gebaut und äh, warum grau? Gute Frage. Ja. Also, man hat 1998 gestartet mit dem, mit dem Umbau mhm. des Heizkraftwerks. Ja während des ganzen Betriebs hat man es das umgebaut. Es das sind immer Kesselanlagen im Betrieb gewesen und hat die Stadt trotzdem weiter versorgt mhm. und hat über drei Jahre lang das Kraftwerk umgebaut. Und äh, in der Farbgebung, wie du es erkannt hast, hat man damals von der Architektur her versucht, das Gebäude bestmöglich in die Stadt zu integrieren. Und warum die Farbe Grau? Wenn man da hinten schaut. Mönchsberg. Man hat sich von Maria Bleimbrigg, vom Stadtblick her, orientiert und hat gesagt, man gleicht die Farbe dem Mönchsberg an. Und damit das Kraftwerk bestmöglich in die Stadt integriert wird und, und, und so quasi in der, in der Landschaft mit, mit einfließt. Das ist so wie bei der Mode: wenn man sich dunkel ansieht, wirkt man schlanker. Das ist die gute Art, genau. <lacht> ja, da sprechen zwei wahre Modeexperten. Welchen Vorteil hat es, dass es mitten in der Stadt steht? Der größte Vorteil, dass wir mitten in der Stadt Strom und Wärme produzieren, ist, dass wir nah an unsere Kundinnen und Kunden sind. Das heißt, wir haben kurze Wege und durch kurze Wege ist es sehr effizient. Wir haben wenige Verluste, eben, um die zu versorgen. Für Markus geht es jetzt ab in die Leitstelle. Von hier aus werden die Wärme- und Stromproduktion im HKW Mitte gesteuert. Sag Stefan, was braucht es eigentlich, dass man so ein Kraftwerk betreiben kann? Also das Allerwichtigste für den Betrieb von einem Kraftwerk sind natürlich einmal die Mitarbeiter. Das sind unsere Schichtoperatoren, die das Kraftwerk am Laufen halten. Und im HKW Mitte ist es so, dass wir zwölf Leute in der Schicht haben und die überwachen jedenfalls sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag die Anlage und schauen, dass alles funktioniert. Wie viele Haushalte versorgen wir jetzt eigentlich mit Energie bzw. Fernwärme und Strom? Also wenn man vom HKW Mitte ausgeht, im HKW Mitte können wir eine elektrische Leistung von ca. 85 Megawatt erzeugen. Mit den 85 Megawatt rechnen wir ungefähr 60.000 Haushalte, die man mit Strom versorgen kann. Im Vorgespräch hast du schon mal gesagt, das ist nicht die Kaffeemaschine, Nein. <lacht> sondern das ist... Das ist unsere Gasturbine. Ja. Also die Gasturbine ist im Prinzip ein Flugzeugtriebwerk, was am Boden festgeschnallt ist. Mit der Energie, die die Gasturbine erzeugt, können wir 56 Megawatt elektrisch und ungefähr 100 MW thermisch erzeugen für die Stadt Salzburg. Und das Aggregat, das haben wir heuer im Sommer praktisch zerlegt, inspiziert und wieder zusammengebaut. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Das ist sie, die Gasturbine im Herzstück des Kraftwerks. In den vergangenen Monaten wurden sämtliche Bauten rundherum demontiert und die Turbine selbst in mehrere tausend Einzelteile zerlegt. Viele Teile mussten vollständig ausgetauscht werden, damit die Turbine ab Herbst wieder ordentlich Strom und Wärme erzeugen kann. Mittlerweile ist die Revision vorbei, denn immerhin steht die kalte Jahreszeit vor der Tür. Bei der Turbine trifft Markus Andreas Meixner. Andreas war bei der Planung und der Umsetzung der Revision hautnah mit dabei. Wir sind jetzt quasi im Herzstück der Fernwärmeversorgung und der Stromversorgung der Stadt Salzburg. In, nämlich Neben der Gasturbine, und der Stefan hat ja schon gesagt, die Gasturbine ist ein bisschen so vergleichbar mit einer, mit, so einem Flugzeug, mit einer Flugzeugturbine. Und die ist jetzt genau dahinter, oder? Die steht jetzt genau dahinter uns, fängt da vorne an und geht dann da hinten durch den ganzen Raum durch. Und es ist, ist, ist nichts anderes wie ein Flugzeugtriebwerk. Aber wir genau heben jetzt aufgebaut. nicht ab, oder? Wir heben nicht ab. Nein, wir haben es <lacht> fix am Boden montiert, damit, damit nichts passieren kann. Alle sechs Jahre findet eine Revision statt. Warum muss man das machen? Die Teile innen, die sind nach sechs Jahren einfach kaputt. Ich meine, wenn, wenn, man, sich, wenn man sich das anschaut, da drinnen in der Brennkammer, in der Brennkammer, da haben wir 1100 Grad Celsius und das trifft auf die, auf die Schaufeln und das Material. Das leidet natürlich darunter. Und da hast uns du jetzt eine sogenannte Schaufel mitgenommen, oder? Richtig, ja. Das ist eine Schaufel, die wir ausgebaut haben. Da sieht man, dass die richtig schön verbraucht ja. ist. Norm, normal ist da die Beschichtung komplett weiß drauf und man, man sieht einfach, dass die Temperatur, die 1100 Grad schaust, ihren, ihren Eindruck hinterlassen hat drauf. Wie genau läuft eine solche Revision ab, also Step by Step? Wir mal mal da oben diese schwarzen Kanäle abgebaut und die mit einem Schwerlastkran dann hinaus transportiert auf den Werksinnenhof. Dort haben wir für die für die dazwischen gelagert. Dann haben wir die Gasturbine komplett zerlegt, die hier außen noch da gelagert. Dann haben wir den Generator eigentlich komplett zerlegt, weil wir den auch revidieren haben müssen. Das hat ungefähr gedauert dann bis knapp Ende Juli. Haben alle Teile getauscht und dann haben wir die Gasturbine nicht mehr wieder zusammengebaut. Das heißt, jetzt ist alles fix und fertig für den Winterheuer in Salzburg. Richtig, alles fix und fertig. Dann sagen wir, danke fürs Gespräch. Und äh, wie viel ist das Teil jetzt noch wert? Jetzt? Ja. Schatzpreis. Dann schenke ich das wieder. Danke. danke. <lacht> das war es also wieder aus dem Heizkraftwerk Salzburg Mitte der salzburg E von der Revision der Gasturbine. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Wichtige Informationen zu unseren Sendungen gibt es hier. Und wir würden uns natürlich auch über ein Abo sehr, sehr freuen. Und jetzt schließen wir die Tore.